Hallo, willkommen zu einem neuen Video in eigener Sache. Und zwar stellt sich diesmal die Frage, wer hat mein Auto zerkratzt am 21. Juli 2019? Und zwar war ich zu dem Zeitpunkt mit meiner ältesten Tochter auf einer Ministrantenweihe in Bad Waldsee der Seelsorgeeinheit St. Peter in Bad Waldsee. Ich zeige euch mal deren Website und zwar war ich dort, weil die älteste Tochter wollte da hin zu diesem Fest, zu dieser Ministrantenweihe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn das so heißt, ja, weil dort ihre Geschwister waren und auch die Töchter des neuen Partners meiner Ex-Frau. Sie wollte Zeit mit denen verbringen Ich gesagt, wunderbar, kannst du machen, ich halte mich raus, ja, aber du kannst da zu denen hingehen, ist ja klar. Und dann waren wir da in Bad Waldsee und zwar am Schlosssee, das war sehr schön, das sieht man hier. Und äh, die Gemeinde St. Peter, die hat hier oben auf diesem Grundstück gefeiert. Das war toll mit Bühne, mit Musik, mit Zelt, mit Bänken, mit Essen. Und äh, hier konnten die Kinder auch in den See springen. Es war ein heißer Sommertag. Es war wunderschön. Und äh, die anderen drei Kinder, die kamen auch immer wieder zu mir, haben mich begrüßt, umarmt, haben sich gefreut, mich zu sehen. Und äh, die älteste Tochter hat sich natürlich vor allem gefreut, Zeit mit ihnen zu verbringen, weil ja ab Mai 2019 äh, konnte sie die ja kaum sehen. Und das war am 21. Juli 2019. Auf jeden Fall äh, war es dann so, dass so um halb vier hat dann die älteste Tochter zu mir gesagt, dass die... Mutter jetzt gehen würde mit den anderen, habe ich gesagt, okay, alles klar. Und die älteste Tochter hat gesagt, sie möchte noch bleiben, jetzt gibt es Kuchen. Und äh, dann haben wir auch Kuchen gegessen. Äh, es hat sich auch beim Mittagessen übrigens zufällig der eine Pfarrer der Gemeinde, ich glaube, die haben zwei neben mich gesetzt. Es war wunderbar, also ein sehr netter, sehr moderner Mensch, also hat einen sehr guten Eindruck. Die ganze Gemeinde war sehr freundlich, sehr nett, wir haben uns sehr wohlgefühlt dort. Und wir sind dann eben auch so eine Stunde später gegangen, sind hier am See entlang, den Brühlweg, entlang gelaufen zu dem Parkplatz, wo wir geparkt haben, vor der waldburg zeitklinik in Bad Waldsee. Und wir haben ziemlich genau hier, wo dieser weiße Wagen steht, geparkt, vielleicht ist das ja sogar, ja. und ähm, die Ex-Frau hatte ihr Auto irgendwie hier, glaube ich, geparkt. Könnte auch sein, dass es ist. Also von der Farbe her passt es alles. Da wurde dieses Satellitenbild ja auch an diesem Tag gemacht, zufällig. Auf jeden Fall, als wir dann ungefähr eine Stunde, nachdem die Ex-Frau gegangen ist, zum Auto sind, hat dann meine älteste Tochter gesagt, Papa, guck mal, da ist ein Kratzer. Und tatsächlich auf der linken Seite des Autos war die ganze Länge des Autos entlang ein Kratzer drin. Äh, also hat für mich so ausgesehen, wie wenn der mit einem Schlüssel reingekratzt wurde, an einer Stelle sogar hoch bis in die Scheibe rein, die ja ähm, schwarz, also transparent ähm, ist. Da war auch ein Kratzer drin. Und da habe ich mich gewundert, wer das war. Weil wir hatten die Kratzer vorher nicht drin. Die wurden da auf dem Parkplatz äh, gemacht und äh, die anderen Autos, hatten keine Kratzer, soweit wir sehen konnten. Also betraf es nur unser Auto. Und es ist mir ein völliges Rätsel, wer das gewesen sein könnte. Aber wir sind dann nochmal zurück zu dem Fest, weil meine Tochter dann meinte, dass irgendwie die anderen nochmal zurückkämen, weil es da irgendwie noch was zu gewinnen gäbe oder so. Dann sind wir nochmal zurück zu dem Fest am Schlosssee. Und äh, dann haben wir da zufällig den neuen Partner meiner Ex-Frau wiedergesehen mit seiner Tochter, die da die Ministrantenweihe hatte und meine älteste Tochter stand auch neben mir und dann hat er zu mir in einem unfreundlichen Ton gesagt, hat mir erstmal beschumpfen und hat dann noch gesagt, ich hätte seiner Tochter, des Ministranten, fest äh, versaut, hat er glaube ich wortwörtlich gesagt. Naja, Wir sind dann zurück und sind dann Direkt zur Polizei in Ehingen gefahren und haben dann diesen Kratzer angezeigt. Es ist mir ein Rätsel, wer diesen Kratzer in mein Auto denn gemacht hat. Das ist völlig unklar. Wer könnte es sein? Das ist ein großes Mysterium. Ähm, tja, vielleicht, wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt doch einen Kommentar zum Video. Ähm, es waren ja alles friedliche Menschen dort. Es war ein Fest der Seelsorgeeinheit St. Peter in Bad Waldsee. Ich hatte dort sehr tolle Kontakte zu den Menschen. Die waren alles sehr, sehr nett. Ich habe es ja gesagt, inklusive dem Fahrer, den ich kennengelernt habe. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand von dem Fest war. Es waren sehr nette, friedliche Menschen. Wer war es? Wer hat da diesen Kratzer über die ganze linke Seite meines Autos gemacht? Das ist ja eine Tat, die ein impulsiv-aggressives Verhalten nahelegt, und äh, es passt ja nicht zu Menschen der Seelsorgeeinheit St. Peter in Bad Waldsee. Es passt eher zu jemand, der zum Beispiel schon mal zwangsweise untergebracht wurde in der Psychiatrie für eine gewisse Zeit, vielleicht drei bis vier Wochen, wegen Eigen- oder Fremdgefährdung. Solche Menschen haben impulsiv-aggressives Verhalten. Ähm, wer das sein könnte, weiß es nicht. Äh, ich bezweifle auch, dass die Polizei da irgendwie in diese Richtung ermitteln wird. Und so Profiler-mäßig, wie wir es von amerikanischen Filmen kennen, wie die ähm, CSI-Filme, ja, dass ein psychologischer Profiler da... Ich glaube, so viel Aufwand macht die Polizei da nicht. Also bitte, wenn ihr eine Idee habt, wer das gewesen sein könnte mit dem Kratzer, Hinweise, vielleicht hat jemand ja auch was gesehen, der da in der Klinik in Bad Waldsee war und auf den Parkplatz geschaut hat, vielleicht irgendjemand vom Fest, irgendwelche Hinweise, vielleicht auch zu dem aggressiv-impulsiven Verhalten dieser Person, vielleicht kennt jemand eine Person, die da in der Nähe sich aufgehalten hat, die zum Beispiel mal zwangseingewiesen wurde in der Psychiatrie, dann bin ich um jeden Hinweis dankbar. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Vielen Dank und äh, falls ihr über weitere Videos und Bescheid wissen wollt, dann abonniert den Freifarm kanal Aktiviert bitte auch die Glocke, damit ihr über alle neuen Videos benachrichtigt werdet. Und falls ihr selber einen Fall habt über Jugendämter, Familiengerichte, wo was schief lief und ihr wollt es öffentlich machen, dann schreibt bitte an info at Und natürlich könnt ihr auch spenden, um unsere Sache voranzubringen, nämlich die Freiheit der Familien. Je mehr ihr spendet, umso mehr Fälle können wir öffentlich machen. Der Link zu den Informationen, wie ihr spenden könnt, kommt jetzt im Abspann. Danke nochmal fürs Zuschauen und Tschüss.